zum ersten video hier auf diesem kanal wir spielen eine kleine runde modern warfare multiplayer geister ich habe immer noch keine granaten <lacht> was ist das denn Ja, ihr habt richtig gesehen, es ist endlich soweit, wir starten mit Twitch Livestreams und der erste startet auch direkt am 14.06. um 19 Uhr und äh, das Ganze habe ich äh, so entschieden, weil am 14.06. kam mein erstes richtiges Gameplay-Video raus und ja, am 14.06. startet äh, der Livestream auf Twitch, ähm den Link dazu findet ihr entweder unten in der Videobeschreibung oder wenn ihr auf meinen Banner, auf Kanal-Banner klickt, ähm, da findet ihr den Link auch. Ja, ich versuche jetzt regelmäßig zu streamen ab dem 28.06. Äh, jeden Samstag um 19 Uhr. Wenn ich jedoch nicht die Zeit dazu finde oder irgendwas anderes dazwischen kommt, dann sage ich euch ähm, immer auf Instagram oder Twitter Bescheid. Das gilt auch für den YouTube-Kanal, wenn hier mal irgendwas ausfällt oder so, dann findet ihr die nötigen Infos auch auf Instagram oder Twitter. Ähm, ich muss mich kurz entschuldigen für das hier. Ähm, das war eigentlich nicht so gewollt. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Ja, natürlich werde ich jetzt nicht irgendwie äh, Koch-Livestreams oder IRL-Streams machen. Ich werde natürlich bei Gaming bleiben oder vielleicht schiebe ich auch mal eine kleine Reaction dazwischen. Kommt auch ganz drauf an, was äh, ihr sehen wollt. Keine Angst, ich werde jetzt nicht äh, Reactions als Hauptcontent bringen. D ähm, das wäre nur so als Notlösung, wenn irgendwie das Spiel, was ich gerade mal spielen will, ein Update macht oder vielleicht ein neuer Trailer ähm, zu einem geilen Spiel rauskommt, was ich mir für meinen Kanal auch gut vorstellen könnte. An dem YouTube-Kanal wird sich durch die Livestreams jetzt nicht viel ändern. Ich werde äh, trotzdem versuchen, jede Woche mindestens ein Video rauszubringen. Ja, durch Twitch ähm, äh, öffnet sich nochmal, wie im Trailer auch schon gesagt, ein ganz neues Kapitel für mich. Ich habe mich mit, den, mit der Livestream-Geschichte jetzt davor noch nicht wirklich so viel beschäftigt. Ich weiß natürlich, wie ich live gehe. Ich weiß, wie ich einen Kanal einrichte, der übrigens auch schon da ist. Da könnt ihr ein Follow da lassen. Ja, ich freue mich auf euch und viel Spaß im Livestream. Ciao, ciao.